Was machen Sie da, Herr Kamo? Ich äh, gleiche die Packliste an. Aha. Und ja. wie sieht's aus? Haben wir alles, an alles gedacht? Ja, es läuft gut bisher. Sieht auch gut aus. Sieht gut aus, ne? Wir, werden wir ausgeraubt? Wir werden ausgeraubt. Ja. Also. Ja. Knick, knick, knick. Ist immer gut, wenn alle fleißig sind, außer der Kameramann, ne? Was passiert hier? Was packt ihr da ein? Uh, Laptop. Das dürfen wir gar nicht verraten, was wir da eingepackt haben. Das ist eine Überraschung. Oh, okay, ja dann. Man sieht es doch gar nicht. Nee. Aber warte mal. Jetzt vielleicht. Ja, doch jetzt. Geheim. Ja. So ist alles sein. Junge, guter Mann bei dir. Aus Basics haben wir aufgestellt. Zwei mal ein Anschliff. Die sind unter den Postmaschinen oder und Adressen größer sind, haben wir auch die nächste. Sehr gut. Ich finde, das ist ein bisschen unordentlich geworden. Das muss nochmal gemacht werden. Ja. <lacht> oder? Ja. Hier. Kenji. Die Leute, die diese Ordnung mögen. Weißt du, was das Schlimmste ist bei Leuten, die mögen? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das, das ist das Schlimmste. Diese letzte da? Den Ordner? Ja, kann ich machen. Ja. Das wäre cool, weil ich muss den mitnehmen. Ja. Ich meine, geht anders denn die haben wir haben auch einen Tag, also wenn du es schaffst. So, wie sieht es jetzt hier aus? Was müssen wir eigentlich So, hier ist eine Überraschung drin in den äh, Kartons. Oh ja, sowas Schönes, da werden sich jetzt alle drüber freuen. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Soll ich noch ein bisschen höher gehen? Soll ich es zu verraten? Ah, nein, nein, nein, nein, nein, krieg ich Ärger. Was machen wir nicht? Krieg ich Ärger. Haval, ne? Was hast du denn hier eingepackt? Ich hab, ich hab ein Weitwinkelobjektiv, ne? Und der neueste Hightech-Drucker. Und selbst Weitwinkelobjektiv schafft es nicht, diesen Drucker hier reinzukriegen. Das sind die neuen mobilen Drucker. Ach so! Extrem leicht, wiegt nur 26 Kilo. Ja. In einem, kleinen Koffer. In einem kleinen Koffer passt Koffer. Also im Vergleich zu Haval ist der Koffer, also ja, ihr seht es ja. Das ja. Ah, ah. <lacht> ja, so sieht aus. Fahrt ihr los! Ja! Sauber. Sauber. sauber! Das ist Jugendtag! Ja! Uh, uh, uh, uh. Kannst du mal aufpassen! Ja! Pass! Das ist bei der ah! Das ist echt eng, Leute! Ja, ist echt eng, du musst zurück! Machst du das hier? Nein! Weiter? Doch, weiter, weiter, weiter, weiter! Sonst haben wir es auch auf Video! Weiter! Das sieht aber echt sehr eng aus! Du hast ein großes Auto, weiter! Pass! Pass Ja! Passt. Du kannst es dir äh, nachher angucken bei Facebook, passt. Die Laterne? Okay. Leute, das ist nicht so einfach hier mit dem Crafter.